So, weiter geht's in der Vorlesung Bewegungswissenschaft. Wir haben uns beim letzten Mal mit dem motorischen Lernen beschäftigt und den motorischen Lernphasen und jetzt lege ich den Fokus ein bisschen mehr auf das Lehren von Bewegungen. Und zunächst einmal möchte ich dazu klären, was denn eigentlich Bewegungsvorstellungen sind. Die sind nämlich ein wichtiger Teil dessen, was überhaupt erlernt werden muss. Wir haben ja aus dem Modell der, der Theorie der internen Modelle bereits entnommen, was so die Gegenstände sind, die beim motorischen Lernen erlernt werden müssen. Das ist zum einen eine Bewegungsvorstellung. Das heißt, ich muss überhaupt eine Idee davon haben, was ich denn tun muss, um eine Bewegungsaufgabe zu lösen. Das Zweite ist die Situationswahrnehmung. Natürlich muss ich eben auch ähm, lernen, die Situation richtig wahrzunehmen. Dazu haben wir schon das Modell von Joachim Hoffmann zur antizipativen Verhaltenskontrolle beim letzten Mal kennengelernt. Und letztlich muss ich dann auch noch lernen, ähm, meine Bewegung richtig zu kontrollieren. Genau. Das sind die ähm, drei wichtigen Bestandteile und wir werden uns ähm, jetzt erstmal über die Bewegungsvorstellung unterhalten. Ähm, wie kann man Bewegungsvorstellungen lernen? Ähm, da gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Das erste ist, der Lernprozess kann von den Lernenden allein initiiert und aufrechterhalten werden ähm, und dann braucht es gar keine... Lehrer dazu. Das ist ein Vorgehen, was immer mal wieder gut funktioniert, aber auf das ich jetzt hier in dem Kapitel Lehren nicht fokussieren möchte. Das zweite ist, der Lehr Lernprozess wird durch eine weitere Person unterstützt. Das kommt auch sehr häufig vor, dass Lehrerinnen, Trainer, Pädagoginnen versuchen, den Lernprozess ein bisschen zu beschleunigen oder in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das geschieht auf zwei verschiedenen Wegen. Das eine ist durch Instruktionen und Bewegungsanweisungen ähm, und ähm, das Stellen von Bewegungsaufgaben. Und das zweite ist ähm, durch das Herstellen von spezifischen Situationen in der Lernarrangements. Die so gestaltet werden, dass spielerisch gelernt wird. Okay, wir sind noch bei Bewegungsvorstellungen und ich möchte jetzt erst einmal ähm, eine Definition von Bewegungsvorstellungen euch präsentieren. Ähm, unter einer Bewegungsvorstellung verstehen wir das Hervorrufen einer wahrnehmungsartigen Erscheinung oder auch ein inneres Wahrnehmungsbild ähm, in der sich eine Person bewegt, ohne dass äußere Anreize Reize vorliegen, die diese Erscheinung bewirkt, bewirken. Also sprich, ähm, ich habe irgendwie so ein mentales Bild in mir, ähm, wo ich mich selber bewege oder vielleicht auch noch wen anders bewege und alle das, was ich sonst alles das, was ich sonst so wahrnehmen würde, sehen, hören, fühlen und so weiter, das stelle ich mir sozusagen vor. Wenn man sich das mal in dem ähm, Bildchen anguckt, das wir äh, entworfen haben zur Theorie der ähm, internen Modelle, dann wäre sozusagen ähm, die Bewegungsvorstellung, jetzt mache ich mal hier wieder den Pointer an, die Bewegungsvorstellung wäre eigentlich alles das, was hier oberhalb dieser Linie liegt, die die internale und die externe Welt voneinander trennen. Das heißt, alles was external passiert, passiert nämlich eben bei einer Bewegungsvorstellung nicht. Ähm, was schon passiert ist, ähm, dass ich mir vorstelle einen ähm, angestrebten Zielzustand S1 Stern und auch einen ähm, wahrgenommenen Ausgangszustand S0' und dass ich mit meinem Kontrollsystem ähm, sogar ähm, Kontrollsignale generieren kann. Diese Kontrollsignale werden aber hier irgendwo ähm, gekappt und werden nicht weiter an die Muskulatur geleitet, so es also auch zu keinerlei Bewegung kommt ähm, und die Kopie dieser Kontrollsignale, die Referenzkopie, wird an das Prädiktorsystem weitergeleitet und dieses Prädiktorsystem wird auch einen antizipierten nächsten Zustand generieren, <coughs> Entschuldigung, der in die Wahrnehmung der nächsten, des nächsten Zustandes eingeht. Diese Wahrnehmung hier von unten, die wird es nicht geben. Das heißt, wir haben hier also einen Zirkel, in dem ich mir auch Bewegungssequenzen oder länger andauernde Bewegungen und Be Bewegungsaufgabenlösungen äh, vorstellen kann. Ähm, das aber eben alles nur ähm, in, ja, sozusagen in dem gesamten System der Bewegungskontrolle ähm, stattfindet. Da das alles ähm, sehr internal ist, ist es relativ schwierig ähm, darauf Zugriff zu erhalten und in der Wissenschaft möchte man gerne, ähm, wenn man ähm, Übungs- oder Trainingsmethoden zur Bewegungsvorstellung äh, testet, möchte man gerne wissen, wie gut ist denn diese Bewegungsvorstellung. Ähm, und zu diesem Zweck haben ähm, Reinhard Daugs und Kollegen ein Bildkartenauswahltest ähm, zur Messung der Bewegungsvorstellung vorgeschlagen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, aber eine, die ähm, ja, sich in der deutschen Sportwissenschaft einiger Beliebtheit erfreut hat ähm, und das ist die große Körperwelle. Und Reinhard Daugs und sein Labor ist im Prinzip dafür berühmt geworden, dass sie an ganz verschiedenen Experimentaldesigns immer wieder die große Körperwelle ähm, untersucht haben und auch der Nachwuchspreis der Sektion Sportmotorik der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft ähm, wird mit einer kleinen Statue übergeben, die diese große Körperwelle symbolisiert. Das ist der sogenannte Reinhard-Daugs-Preis. Ähm, der funktioniert folgendermaßen, ähm, die ähm, Probanden bekommen hier Bildkarten und zwar vier Bildkarten auf einem Stapel und auf dem nächsten Stapel sind wiederum vier Bildkarten, auf dem dritten Stapel auch und auf dem vierten Stapel auch und auf dem fünften Stapel auch. Und Aus diesem Stapel müssen sie jeweils eine Bildkarte auswählen ähm, und wenn dann am Ende fünf Bildkarten ausgewählt sind, dann sollen diese fünf Bildkarten die korrekte ähm, Bewegungsfolge für die große Körperwelle zeigen. Ähm, Sie können das gerne selbst mal ausprobieren. Ähm, was würden Sie denn hier in dem ersten Stapel äh, für eine Karte nehmen? Die unterscheiden sich na, die fällt völlig raus, weil so startet man ja nicht die große Körperwelle. Ähm, haben Sie überhaupt eine Vorstellung davon, was die große Körperwelle ist? Ähm, wenn nicht, dann müssten Sie eine ähm, Bewegungsvorstellungsinstruktion bekommen. Das mache ich gleich, wie das geht. Ähm, also man startet tatsächlich mit einer leichten Schrittposition, Arme oben um, ähm, und die nächste Position ist dann hier in die Knie zu gehen. Und dann weiter in die Knie zu gehen und die Arme aber nach unten zu nehmen. Ähm, dann diese Hohlkreuzposition einzunehmen und ähm, beim nächsten Mal ähm, diese äh, Schlussposition. Und je nachdem, wie gut die Probanden dann diese Reihenfolge aus dem Kartenstapel reproduzieren können, ähm, ist, wird dann ihre Bewegungsvorstellung angesehen. Das ist also eine Möglichkeit, die Bewegungsvorstellung zu testen. Ähm, Im nächsten Schnipsel ähm, werde ich Ihnen dann äh, darstellen, wie man über Instruktionen ähm, Bewegungen lehren kann und äh, vor allem auch eben Bewegungsvorstellungen äh, untersuchen kann. So, und jetzt aber schnell stoppen, weil da geht gerade das Telefon.